Ja, hallo, ich stehe hier vor der alten Kommissbrotbäckerei entlang der Rheinallee, äh, direkt neben der neuen Feuerwache und auf dem Geländer hinter mir soll was Tolles entstehen, nämlich die Mainzer Wohnbau wird dieses Areal hoffentlich ist es im April soweit kaufen und zum einen 150 bezahlbare Wohnungen dort errichten, davon ein Drittel öffentlich gefördert und zum zweiten in dem weißen Gebäude hinter mir soll ein neues Stadtteil und Kulturzentrum entstehen. Die neue Kulturbäckerei. Und da wird für vieles Platz sein, für Bands, für Konzerte, für Kunst, für Literatur, für Soziales, eine Begegnungsstätte und vieles, vieles mehr. Und der Verein Kulturbäckerei, der sich um die konzeptionelle Entwicklung des Ganzen kümmert, hatte gestern Abend zu einer Diskussion eingeladen, die verschiedenen Parteien. Ich habe da noch mal klar gemacht, dass wir als SPD auf jeden Fall das Projekt befürworten und vorantreiben und allen voran unser Oberbürgermeister Michael Ebling hat das ja auch diesen Kauf des Areals hier zur Chefsache gemacht und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, wenn da so viel Einigkeit herrscht. Jetzt müssen wir schauen, wie kann das mit der Finanzierung gelingen. Ich glaube, da braucht es viele Partner und zum Schluss glaube ich auch, dann wird die öffentliche Hand nicht drum herum kommen, da auch sich zu beteiligen. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil hier wird was Tolles entstehen und ich glaube, da kann man ruhig den einen oder anderen Euro auch öffentliches Geld dafür investieren. Ich zumindest werde mich dafür einsetzen.